Ja ich hatte heute das Pech, auf Arbeit länger machen zu müssen wieder mal. Schon scheiße, wenn man so arbeiten muss, wenn nach eben keiner kommt, der das dann fertig machen kann. Das mal. Jetzt habe ich aber Hunger wieso. Ja. Ich habe noch eins Mittag gegessen, seitdem gab es nicht wieder. Jetzt gehe ich so um 9 Uhr abends. Da gibt es gleich so einen 5-Minuten-Topf. Bis am 6. habe ich arbeiten dürfen heute. Wir haben zum Mittag, nachmittag noch ein Auto reingekriegt. Da ging am Hänger das ganze Licht nie. Ja, Nun habe ich eine ganze Weile gesucht. Der Kollege ist noch dazu gesprungen dann. Und da haben wir einen kaputten Steckverbinder von dem Kabel im Anhänger gefunden. Da ist Wasser reingekommen. Ich alles drin verbraten. Ja, das Ding auseinander gemacht, getrocknet, da war der Fehler weg, da, da ging es erstmal wieder, halbwegs. Und da dachte ich, okay, Stecker neu und fertig. Und naja haben wir den Stecker auseinander genommen, abgeschnitten von und hinten, das direkt zusammengebaut. Und Jedenfalls, ich will anfangen, die Kabel dort zusammen zu knippern und merke, da fließt doch noch irgendwo ziemlich viel Strom. Naja, haben wir dann jedenfalls noch gesucht und gemacht mit einem Kollegen nochmal zusammen und haben dann eine Bastelstelle am Kabel. Die haben mehr oder weniger russisch Kabel abgeschnitten, etwas abisoliert mit Isolierband den anderen Draht drum geraubt und mit dieser zu gemacht. Das kann nicht lange halten. Ja, und dort hat es gefressen. Und zwar schon längere Zeit, da war das ganze Kabel dort fähig geworden und alles ziemlich weggeraucht und halt teilweise ein bisschen dort verbrannt. Na ja, mussten wir den ganzen Kabelsatz noch neu machen, dort reparieren und Basteln und ja, bis zum 6. Mal gemacht. Mit. Eigentlich wollte ich mir Toga angucken und da war es aber dann schon langsam dunkel und da dachte ich, ach oh Scheiße, suchst du jetzt erstmal hier einen Platz und um dahin zu kommen und weil ich nie noch einen riesen Umbogen fuhr und vor mir vor auch immer durch die Baustelle, bin ich durch die Baustelle gefahren. Da stand die Polizei. Und, ja, hat mir halt ein bisschen Geld abgeknüpft. Dumm gelaufen. Den vorher haben sie halt fahren lassen. Ich hatte halt das Pech, dass sie gesagt haben, okay, dann ziehen wir jetzt raus. Na gut. Hat zwar Verständnis gezeigt, dass ich als Ortsfremder mich da schon mal verfahren kann, aber Baustelle ist Baustelle ist auch da und, naja, muss es musste ich halt durch. Naja, da war mir das ein bisschen blöde dann. Das wäre gleich hier zweimal um die Ecke gewesen. Dann hätten die mich vielleicht dort noch stehen sehen über Nacht. Das wollte ich dann auch nicht unbedingt haben. Da bin ich halt noch ein Stück weiter gefahren und bin jetzt, wie gesagt, ja, ein ganzes Stück hinter Toga noch. stehe hier fast an der Elbe. Also zwischen der Elbe und mir ist noch so ein Deich. Und... Dann werde ja, ich morgen hier gemütlich frühstücken. Das ist ein offizieller Parkplatz hier. Aber weit abgelegen, hier kommt keiner lang. Das ist hier am Ende von der Straße. Und gut, jetzt gibt es erstmal was Schönes zu essen. Und ein lecker Bier. Das Blöde, Blöde war, das haben sie zum Glück nicht gesehen. Ich hatte auf dem Handy die Blitzer-App auf dem Übers Navi noch laufen. Der hat zwar gesehen, dass ich Navi drin habe. Ist aber nie weiter darauf eingegangen, ob, ich, ob mich das Navi dort durchleiten wollte. Dann wollte ich mich ja auch. Wer das weiß, erkennt dieses Zeichen, was da kommt der blitzer app und ich denke mal die bullen die wissen das ja bestimmt aber wahrscheinlich hat er es nicht gesehen hm, erstaunlicherweise schmeckt das zeug sogar ja gut und ist wahrscheinlich auch ein bisschen dem hohe geschuldet weil ich ja doch ein bisschen ausgeholt worden Das man auch fast gar nicht, dass aus der trockenen Nudel, Nudelmasse richtig normale Nudeln hier draus ja. ja, aber kann ich mal ein bisschen aus der größten Stadt raus, sieht man den ganz geilen Sternhimmel schon wieder. Ich habe leider keine Kamera mit, mit ich das aufnehmen kann. Aber wirklich schön schön Himmel. Das siehst du in der Stadt gar nicht mehr bei der Lichtverschmutzung. Meine Eltern haben mich ja gewarnt von denen. Von der einzige, den ich kennengelernt habe, war so ein älterer. Kind. Ja, moin. Super geschlafen jetzt wieder. Zehn Stunden durchgeratzt. Irgendwie schlafe ich im Auto weiter besser. Solange ich meine Heizplatte auf dem Grill habe, zum Brötchen aufbacken, geht das eigentlich ganz gut. Also von der, von der Heizung her. Also bleibt eigentlich angenehm warm hier drinnen. Und ich hatte ja schon mal gemessen, wie viel Kohlendioxid der verbrennt. Also bei weitem nie genug, dass man, dass man hier drinnen erstickt. Nach zwei, zwei bis drei Stunden oder so müsste ich in den kritischen Moment kommen, wo die, dieser Grenzwert überschritten wird. Ich weiß jetzt nicht wie, wie hoch die waren. Ja, hier parke ich, aber ich war zwar gestern hier reingefahren, aber dass man hier so gut stehen kann, habe ich im Dunkeln dann nicht mehr gesehen. Hätte ich ja dann eher hier, hier am Wasser geparkt. Aber na gut. Hier an der Albbrücke, die von der abziehenden Wehrmacht frühmorgens noch gesprengt wurde, fand die erste Begegnung von sowjetischen und amerikanischen Truppen statt. Die US-Truppen standen am 23.04. an der Mulde. Da sie von Kriegsgefangenen und verwundeten amerikanischen Soldaten hörten, die sich in Trokau befanden, beschlossen sie noch bis dahin zu fahren. Im Trogauer Wehrmachtsgefängnis stießen sie auf einige Gefangene. Diese berichteten, dass die sowjetischen Truppen schon am östlichen Albufer stehen. Mit Wasserfarben aus einer Drogerie und einem Bettlaken malten sie schnell noch eine amerikanische Fahne und schwenkte diesen auf dem Turm von Schloss Hardenfels. Daraufhin schossen die Sowjets rote Leuchtsignale ab. Aber die amerikanische Patrouille hatte keine der verabredeten grünen Signale dabei. Daher wurden sie beschossen. Mit einem gefangenen sowjetischen Offizier gelang dann die Verständigung. Sie kletterten über die Reste der gesprengten Brücke und trafen sich dort mit den Russen. Damit war am 25.04.1945 in Torgau der Krieg zu Ende. Jetzt habe ich gemütlich einen Stadtrundgang gemacht. Mit dem wer I go hat leider nie geklappt. Zum einen ist der Anfangspunkt nie geöffnet. Es stand eigentlich schon drin, dass du auf die Öffnungszeiten achten musstest. aber habe ich natürlich nie gemacht. Und die, in diesem Rosengarten kommst du erst ab. März rein oder April, so. Die haben jetzt wieder umgeschlossen. Ja, jetzt bin ich wieder zurück am Auto und mach dann wieder Richtung nach Hause mich auf. Oder ich schlafe noch hier eine Runde irgendwo und Morgen dann von hier aus auf Arbeit. Könnte man auch machen. Togal ist eigentlich eine ganz schöne Stadt. Ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht hier. Müsste man vielleicht nochmal im Sommer hergehen, wenn du das Flair auch so ein bisschen aus dem Biergarten irgendwo beobachten kannst neuer Science-Fiction-Film soll rauskommen. Von Ryan Reynolds schreiben Sie hier ein Mix aus Zurück in die Zukunft, den Star Wars-Film und dem Flair des Spielberg-Studios Emblem. Unfassbar. Regisseur Sean Levy begeistert sich, ein Kritiker von Cinema Blend. Es klingt, als hätte Levy die Goldader die heißt geliebter Kindheitsklassiker angezapft. Emblin produziert zwischen Neben zurück in die Zukunft auch E.T. der außerirdische. Na gut, da ist mal Kinderfilm gewesen, aber nicht. Also es wird auch so ein zeitreicher Film. In dem Trailer, den ich gerade geguckt habe, da trifft er sein vergangenes Ich, also da trifft, was weiß ich, mit, mit 30, 40, wie alt er jetzt ist, seinen 13-jährigen Vorgänger und die müssen halt zusammenarbeiten, um die Zukunft zu retten. Scheint eigentlich, nach dem, was man jetzt hier so liest, ganz interessanter Film zu werden. Müsste man sich mal angucken dann, wenn der rauskommt. Lutherweg Sachsen. Das ist Meter weg von hier. Könnte man vielleicht auch noch mal hingehen. Eines der großen Projekte. Der Luther-Dekade. 500 Jahre Reformation. Reformationsjubiläum 2017 ist der mitteldeutsche Lutherweg. Als letztes der drei beteiligten Länder hat nun auch der Freistaat Sachsen mit der Erschließung und deren touristischer Vermarktung begonnen. Der erste Abschnitt des Weges ist jetzt komplett ausgeschildert und führt von Löbnitz über Bad Düben, Dreiheide nach Torgau. In Bad Düben besteht eine Anbindung an den Luderweg von Sachsen-Anhalt. Die restliche Ausschilderung des gesamten 43 km langen und Kurses erfolgt bis 2013. Eine Karte mit dem Verlauf des Luderweges findest du hier. Als am 6.9 das sächsische Kabinett in Trogau auf Schloss Hartenfels in einer auswärtigen Sitzung tagte, hat man Ministerpräsident Stanislav Tillich feierlich die erste Infotafel enthüllen lassen. Haben Sie hier die Kurvenladen mit reingeschrieben und ein Foto. Das habe ich gleich mal zum Anlass genommen und in der Nähe einen kleinen 3D versteckt. Das Bild mit der Infotafel ist inzwischen historisch. Die Informationstafel steht jetzt vor die Stadt... Hm, den vor die Stadtkirche St. Marlin. Das ist einer der beiden Orte, auf die der Pilger in Troga aufmerksam gemacht werden soll. Noch ein paar Schritte und ihr seid am Cash. Viel Spaß und grabt nicht an jeder Ecke um. Nutzbilde Spoilerbild. Hinweis Rotbuche.